Am vergangenen Wochenende besuchte ich den örtlichen Zoo. Es war ein schöner Tag und ich war aufgeregt, die verschiedenen Tiere zu sehen. Als ich den Zoo betrat, sah ich zuerst die Löwen. Sie lagen faul in der Sonne und beobachteten die Besucher. Weiter ging es zu den Affen. Sie waren sehr aktiv und sprangen von Ast zu Ast. Einige von ihnen hatten sogar Babys dabei. Als nächstes sah ich die Elefanten, die sehr imposant waren. Sie aßen Gras und badeten im Wasser. In einem anderen Gehege sah ich Krokodile, die sich in der Sonne aufwärmten. Es war beängstigend, sie so nah zu sehen. Das Highlight meines Besuchs war jedoch das Schimpansengehege. Ich konnte nicht glauben, wie menschenähnlich sie waren und wie ähnlich ihre Verhaltensweisen waren. Einige von ihnen spielten miteinander und andere aßen Bananen. Am Ende meines Besuchs kaufte ich ein paar Souvenirs im Zoo-Shop und verließ den Zoo mit einem Lächeln im Gesicht. Es war ein toller Tag und ich werde auf jeden Fall wiederkommen, um die anderen Tiere zu sehen, die ich noch nicht gesehen habe. Der Zoo ist definitiv ein großartiger Ort für einen Tagesausflug.